Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video, hier auf Popel mit Zocker, heute spielen wir Call of Duty Modern Warfare, nein, Advanced Warfare, sorry, Modern Warfare war fertig, Advanced Warfare nach Black Ops 2 und Ghost, der nächste Teil 2014, äh, ich muss das Spiel mal starten, ich mache ein bisschen heller, ich gucke auf dem PC, wie es aussieht, das scheint hell genug zu sein, dann passen wir das mal an, so wie ich es brauche, ähm, ja, Wir gehen in die Kampagne rein. Und legen direkt mal los. Ich muss nur kurz... Gibt es keine Einstellungen? Doch, da, Optionen. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Es gibt keine Untertitel. Sehe ich das richtig? Vibration, Empfindlichkeit ein bisschen höher. Nummer 6. Es gibt keine Untertitel, scheiße. Das heißt, ich muss ein bisschen gucken. Ah ja, wie auch immer. Äh okay, der hat anscheinend gespielt, cool. Ähm, ja, also, herzlich willkommen zurück. Äh, ich habe hier meinen Cola wieder bereitgestellt. Ich nehme jetzt meinen ersten Schluck. Boah. Äh, das mit der Webcam habe ich ausprobiert. Äh, einerseits geht's, andererseits hat sie immer wieder Probleme zum Laden, also lasse ich sie mal weg wir spielen auf normal und steigen direkt in die Story ein ohne lange zu reden. Würde ich mal sagen, wir gehen glaube ich ziemlich in die Zukunft sogar mit Wenn der Technik, die also Welt kommen, sind unsere Augen geschlossen. Bei den meisten ändert sich das ein Leben lang nicht. Blind folgen wir jedem, der die Führung übernimmt. Wir verschreiben uns jeder erdenklichen Sache, die uns mit Sinn erfüllt. Für mich machen das die Marie ich mich mit meinem besten Freund Will sechs Monate vorher gemeldet. Jetzt waren wir am anderen Ende der Welt, für einen Einsatz in Südkorea. Wir waren Waffenbrüder. Ganz egal, wie schlimm es auch wurde, ich konnte immer darauf zählen, dass er an meiner Seite ist. Kopf hoch, Mitchell. So schlimm kann es nicht sein. Es wird mir jetzt erst richtig klar. Dafür sind wir hier. Tja, mein Vater war ein Marine. Ich hatte kaum eine Wahl. Ja, ich bin auch wegen meinem Alten hier. Ich wollte weg von ihm. Viel weiter weg als das hier geht's kaum. Okay, okay. Hier, hier. Ja. Wir haben Befehle. Wir gehen rein bei Epsilon. Dann wird's dreckig, genau wie es gelernt habt. Seid ihr alle im Badger 01 in Bereitschaft. Alle Mann festhalten. Es geht los. Ganz wie im Training, Mitchell. ich auf der anderen Seite So fängt es schon mal super an, das ist toll. Das wollte ich gar gucken. Sorry, ich brauche die Standard 2. Hat genau dasselbe sonst. Ducken, rutschen, hinlegen, ist Kreis. Aber ich brauche so. So. Ja, wie ihr seht, sind wir schon recht modern unterwegs. Wir haben... Vielleicht hätte ich das geschafft, ohne wenn ich... Ja, hinten mehr. Man sieht schon auf der Waffe unten links, jetzt hat man Granaten und Anzeige Das ganze ist Holo. Auch hier Batterie. Auf Seite geht steil hier haben wir und ich glaube, ja wir haben einen Doppeljump. oder? Oh, nee. Achso, das war mit dem Ducken. Wir haben eine Batterie drin. Oh! Alles klar. Der Kommandoposten sollte da vorne sein. Oh, gut. Also, das gefällt mir bis jetzt. Macht's einfach sehr viel einfacher. Okay, die gehören alle zu uns. Oder viele. Bleibt mir auf die schießen. in nee, diesem schon uns. Einfach nicht zu weit weg. Wir sind mitten in Hongkong eingefallen. Komisches Tier. Wer zum Teufel seid ihr? Deutscher Trupp 227 geben Sprengteam 1 Unterstützung. Wir sind schon abgerückt. Dachten ihr wert tot? Wie ist deren Position? 2 Kilometer nordwestlich. Plan Parade 77. Ja, dann okay. gehen wir nochmal hin. Wir Ja, ja, wie immer. Wow. Schild Wow, fuck, wackelt das? Okay. Warte mal. <lacht> Kurz nachladen. Ich probiere eigentlich recht gut zu zielen, aber es ist schwer, wenn es so viel wackelt, ehrlich ich gesagt. Okay, das war anscheinend ein Akku. Alter! Ich nehme das Geschütz, das ist gut, mache ich. Kein Stress, aber Drohnen Alter, sind das viele Scheiße. Mach ohne Zielen, dann kann ich schneller drehen. Geladen. Abfeuern. Danke für die Hilfe, -Team. Mal, Schon mal die erste Trophäe. EMP gezündet wahrscheinlich richtig billig. Das ist der Walker Panzer von Drohnen. Sparm. Der Stellwert. Achso, cool. Dann habe ich also... Abschüsse 8 von 50. Achso, das ist meine Bonus. Todes-Mission, oh, okay. Das lassen wir mal schön sein. Den wollte ich vorhin schon machen. Aber ich habe... Okay, ich habe den... Kann ich damit fliegen oder ist das nur senken? Ich kann gleiten, alles klar. Ich probiere gerade ein bisschen aus, was geht. Ich finde das schon ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt, aber irgendwie... Nice. Also ich sprinte eigentlich, und dann gehe ich einfach in die anderen Seiten. Er ja, hat zwei finde. Ich. Hä? Ja dann... Have fun! Und was macht die? Okay, die markiert mir Gegner. Die mache ich nochmal. Die mache ich nicht nochmal. Cool, ich bin gestorben Zum Wohl. Oh. Ja, ich weiß Boost. war Da. <lacht> Schnell hoch. Die intelligente Granate ist einfach was zu viel. Entschuldigung. wirklich so mit. Volltreffer sind also ja headshots okay äh, ich probiere es nicht spezifisch die mission zu machen das hat mich nur gerade interessiert ich schieße einfach mal bin jetzt nicht so am trophy hunten eigentlich bei diesem spiel Also und wenn, dann würde ich es privat machen wahrscheinlich, wenn ich Trophy-Hansa. Weil es gibt so viele Trophies mit, macht das und das in diesem Leveln oder finde das. Das würde ich dann mit dem Guide machen, das wäre einfach nicht interessant. Äh, hier oben schießt noch jemand. Oder das war einer von den Gegnern. Halten Sie hier über die Lücke zu stehen. Cool. Ich weiß, also irgendwie. Naja. Wie auch immer. Eine Kaffeemaschine, Kühlschrank, alles da, sehr gut. Ich nur gucken, ob da irgendwelche. Weil wir müssen ja Daten finden für eine Side-Mission. Ich wollte nur gucken, ob es Gott ist. Peter Jump braucht kein, kein Akku. Also keinen Energietank. So das ist Das ist schon heftig. Wir um Loch herum, um in den zu Kann ich das Tutorial bitte ausmachen? Doch, das ist gut, wenn die Waffe leer ist. Ähm. Also, ich dachte, ich kann vielleicht das ausmachen. Vielleicht kommt das einfach im ersten Kapitel. So, bis ich mich mal dran gewöhnt habe und danach Verstanden. ist es weg. Das kann gut sein. Rücken zu Fuß vor. Ankunft in 15 Minuten. Verstanden. Wir befinden unsere Position. Okay, beeilen wir uns, Badger-Team! Drohnen! Drohnen! Ich werde von rechts noch beschossen, ich weiß. Ich mach' mal intelligente Granate. Das war die falsche. Aber ist gut, so sehe ich wenigstens die Gegner sind. Diese Granate ist zu so dumm. Allgemein ist das Spiel ein bisschen... ...interessant mit der Waffenwahl bis jetzt. Ich find's auf. cool, dass... Ich find's cool, dass sie bis jetzt so... ...wenn man was Neues ausprobiert oh, wenn... dass sie was Neues machen. Aber irgendwie... Hat mich das Ganze noch nicht so überzeugt bis jetzt. Auch der Multiplayer davon ist irgendwie so mehr. Boah, ich habe nicht mal doch die Hälfte der Kills habe ich. Mich würde einfach interessieren, was passiert, wenn ich da was voll vollkriege. Ob das einfach Boni sind oder ob das einfach so ist, weil es so ist, wenn ich fertig bin. Scheiße. Die Bastarde haben sie alle getötet. Konzentration. Wir können jetzt nichts mehr für sie tun. Mitchell, mach das Tor auf! Ich mach mir das Tor auf. Oder auch nicht. Nimm deine Waffen, Kollege. Nicht feuer! Blau! Blau! Identifizieren Atlas PMC Rettungseinheit! Wir transportieren ein Ziel. Wie ist das Wetter im Süden? Ein echter Albtraum. Der östliche Tunnel ist die bessere Wahl. Verstanden. Viel Glück. Also los, mir nach. Well, ist das nicht der Laden deines Vaters? Yep. Die haben die beste Ausrüstung, das beste Gehalt. Wieso bist du nie eingestiegen? Heute meinem Land die, Nicht meine Alte. Ja, Vielleicht hätte ich mir das ein paar sparen können, aber.. Wenn ich schon so im Vorteil bin mit dem Hinterhalt, dann nehme ich mir den Vorteil auch mal. Okay, ich sehe unten wie viel Muni ich habe, das ist voll geil. Ja das Tutorial nervt jetzt schon ein bisschen, weil ich habe das langsam gecheckt, wie das funktioniert. Ich würde gerne mal einen messern. Vom oh, ein Panzer am Panzer, natürlich. Panzer. Klar, wieso nicht. Das ist ein McDonalds? beste Ausrüstung, das beste Gehalt. Wieso bist du nie eingestiegen? Heute meinem Land. Wollte man Mal gucken, wo die anderen sind. Durch die Scheibe durchgeht natürlich nicht. Ne? Ist ja zu modern, ne? Nice. Kurz nachladen, wenn ich kann. Wenn ich schon dran bin. Ich guck das nur mal. Ah, danke. Ich will, ich will wirklich wissen, was passiert da. das einfach heißt dann Trophy äh, also fertig abgeschlossen das heißt nice ist ist 49 anscheinend hat, hat er jetzt nicht ne, Ach nee, dann geht es einfach hoch auf 100. Natürlich, alles klar. Ja, gut, dann lassen wir das. <lacht> Schön überall diese Munikisten rum. Ist das ein Fernkampf? Ich hätte jetzt gesagt das ist ein Shotgun, aber das sieht jetzt gar nicht nach einem Shotgun aus. Ne absolut nicht, das ist keine Shotgun. Nice. wieder drohnen ja okay dann gehen wir. sauber ich will nur noch mal sicher gehen dass er auf Nummer sicher gehen dass da keiner ist wir haben ja noch drei granaten übrig davon ja das war die Das Sprengteam sollte in der Nähe sein. Hier drüben! Schütze, sie sind tot. Okay, okay. Ich sehe ihre Sprengsätze. Wir können das noch durchziehen. Sir, wir sind kein Sprengteam. Sind wir nicht? Aber wenn wir auf ein anderes Sprengteam warten, geht dieser Werfer was in Was muss ich denn reinzoomen? Ich hol die Ladungen. Gib mir Deckung. Bist du sicher, Will? Ja, ich schaff das. Okay. Mit Spreng ich schon auf das du bist mit eins. Nimm diese Drohnenausrüstung. so. Wir decken dich. Legen wir los! Auf den oh. Kontakt, Kontakt, Kontakt, Kontakt, fuck. Ja, okay, das ist aber schon cool, das ist so ein Aufzug wegen irgendwie. Finde ich jetzt schon nice. Nein, nein, nein, du bleibst unten, Kollege. Du bist tot. Branden, tot! Übrigens auch. Ja, ja renn ich weg hier. Der Werfer ist schwer gepanzert eine Zugangsluke finden und die Ladungen reinwerfen. Verstanden, Sir. Mädchen, hier nah. Okay, sorgen wir dafür, dass diese Männer nicht umsonst gestorben sind. Kann ich denn ins Wasser? Ja, kann ich es nicht. Ich dachte, es ist einer von uns, wo ich da gerandet bin. Die haben coole Drohnen. Irgendwo da drüben ist noch... Da oben auf der Brücke. Irgendwo ist noch mal eines. Da oben ist noch mal einer. Es gibt aber noch eine Drohne, ja da oben. Okay, jetzt geht er nach vorne. Okay, die Drohnen waren das Hauptziel also. Ich gebe das Bonuspunkte, wenn ich so jemanden töte. <lacht> Kann ja sein, wer weiß. Aber nee, ich glaube nicht. Wo ist denn der? Jetzt? Achso, hier. Das ist ja richtig böse. <lacht> okay, die excel Herausforderung kommen einfach... Was habe ich für Verbesserungen? Verdienst die Verbesserungen mit hier? <lacht> oh! Oh, es lohnt sich! Oh mein Gott! Wie? Oh, jetzt jetzt. Ich brauche das. Ja, okay, dann müssten wir das fast schon ein bisschen beachten, ehrlich gesagt. Dann machen wir das auch in Zukunft. Kümmere ich mich ein bisschen um die Mission. Wir gehen zurück und machen weiter, würde ich sagen. Nächste Mission, aber ist gut zu wissen. Das heißt. Wir schalten Erfolge frei und spielen noch ein bisschen weiter. Wenn ich es nicht schaffe, bis am Ende mache ich es einfach privat wieder. Wieso wird und der ich Das sieht so heftig aus. Bester Freund Fort. War. Ein Teil von mir wünschte, es hätte mich getroffen. Die Toten haben ihre Schuld beglichen. Jetzt sind die Lebenden an der Reihe. Wir verabschieden uns von Private William Robert Irons. Es war meine Ehre, dass er unter meinem Kommando stand. Der Wert eines Lebens wird durch den Einfluss bestimmt, den es auf andere hat. Eins einer unserer Besten. Er hinterlässt Familie, Freunde, Marineskollegen und eine dankbare Nation. Das ist schon, recht, muss ich dir, für Kapitel 1 oder Kapitel 2 ist das recht heftig. Und auch wir verabschieden uns. Wir haben nur einen Arm verloren und er ist ein ganzes Leben. Oder so wie es aussieht, auf jeden Fall ein Arm. Am Ende sah er nicht mehr ganz so gut aus mit seinem Gesicht. Und auch hier merkt man, wie sehr wir in der Zukunft sind mit diesem Ganzen. Digital alles noch. Sogar die Todesmarken waren, waren digital. Sieht echt schön aus hier. Man merkt, dass es 2014 ist tatsächlich. Aber es sieht schon recht gut aus. So. Noch die Autos. Tut mir leid, Mitchell. Du was brauchst... Verzern, Private Mitchell. Jonathan Irons, Wills Vater. Mr. Irons, es tut mir sehr leid, Sir. Das glaube ich, Sergeant. Private Mitchell, Sie waren Wills bester Freund. Sie haben beide einen zu hohen Preis für Ihr Land gezahlt. Das war eine schreckliche Tragödie, Sir. Das war nicht nur schrecklich, Sergeant. Es war auch unnötig. Junge, ich biete Ihnen eine zweite Chance. Mr. Irons, Mitchell wurde entlassen mit seinen Verletzungen... Ich weiß von seinen Verletzungen, Sergeant. Bei Atlas haben wir Prothesen, die denen des Militärs 20 Jahre voraus sind. Will sagte mir, was für ein Soldat sie sind. Sie sollten für ein Militär kämpfen, das ebenso effektiv wie sie ist. Erwägen Sie es. Wills Tod sollte nicht umsonst sein. Und wir sind in einer Privatarmee. Okay, die Ex-Herausforderungen sind immer dieselben. Daten habe ich nicht gefunden. <lacht> Retten Sie den Präsidenten. Mein Exo Shield und Atlas Rettungsteam, können Sie sich authentifizieren? Solo Tango. Okay, den Kopf unten halten und ganz nah bleiben. In Ordnung, Jungen. Bravo, wir haben das Paket. begeben uns zur Evakuierung. Verstanden, Atlas 01. Auf ich suche Infos aber. Okay, das ist eine Drohne. Die ist schon recht hell. Sorry, ich habe irgendwas im Hals. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. sich gerade gewehrt, ne? Lass mich hier weg, du, du Missgeburt. Ich hab hier verreckt, allen der Granate. Jetzt schon kein Bock mehr. Ja, die wissen ja eh schon, dass wir hier sind, jetzt können wir auch loslegen. Da unten ist einer, ich weiß es. Das tot. okay. Ich dachte zuerst, die extra Herausforderung ist, dass es jede Runde einfach bestimmte Missionen gibt. Nicht vorbeilassen. Ja, okay, das war das Dümmste, weil ich zu weit nach vorne gerannt bin. Ich glaube, das können wir neu anfangen. Und ja, ich muss eintrinken. Uäh. Oh, ich kann mal gucken, ob das geht. Ich hätte es cool gefunden, den wegzunehmen, ohne dass das passiert. Aber ist gut, bleiben nicht geklappt. Prophet, wir nähern uns der Wie ist der die kommt schnell rein. Ankunft Aber wir müssen dem mega nah bleiben anscheinend. Oh mein Arm, nein! Arm Atlas 01. Evakuierung ist gleich da. Los, los! Da ist unser Gefährt! Mitchell, bring den Präsidenten rein! Ich würde gerne wissen, wo der Präsident überhaupt ist, aber. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Schlampig, Mitchell. Du bist ein toter Mann. Zurücksetzen! Keine Entschuldigung für Ausrüstungsversagen. Die beste Waffe ist die zwischen deinen Ohren. Benutze sie. Wird zurückgesetzt. Alle zurück auf Anfangsposition. Das war sein Arm, Sir. Ich wusste, es ist zu früh. Dieser Arm ist mir mehr wert als die gesamte Anlage. Wie geht's meinem Jungen? Wir arbeiten. Dann arbeitet weiter, er ist ein toller Soldat. Wahrlich ein trauriger Tag, wenn das Militär keine Verwendung für gute Männer wie dich hat. Spring rein, machen wir eine Tour. Naja, was muss ich drücken, um reinzukommen? Ich würde gern... Achso, ich muss ziemlich genau dahin kommen. Joker, wir bringen Mitchell zur Forschung. Bereitet die Simulation für einen weiteren Durchlauf vor. Das war mein Ellbogen, der geknackst ist. Okay, boss. Du siehst hier fortschrittliche Kriegsführung. Atlas hat das größte stehende Militär der Welt. Aber wir unterstehen keinem Land. Im Gegensatz zur Regierung zeigen wir offen, wozu wir fähig sind. Wir verkaufen keine Politik, sondern Macht. Wir sind eine käufliche Supermacht. Wir kämpfen für das, wer Geld hat, nicht wer das Richtige macht. Oder? Macht bedeutet nicht nur die Fähigkeit zu zerstören. Atlas hat Infrastruktur an Orten gebaut wie Korea, Sierra Leone und Nigeria. Wir schaffen in ein paar Jahren, wozu Regierungen Jahrzehnte brauchen. In Wahrheit sind wir oft effektiver als die Regierungen, die uns beauftragen, wie man so noch schmerzliche Art erfahren. Mitchell. ich weiß, du machst das nicht für Geld. Daran erinnerst du mich sehr. Anwar. Jetzt reparieren wir den Arm. Alles klar. Ciao. Also gut, hier drüben. Ja gut. Ne, nächste Folge gehen wir dann da drüben, dann nach drüben. Ist das, wie viel ich jetzt Geld, ist wie viel ich in dieser Mission gemacht habe? Weißes. Konnte ich den Präsidenten retten? Oder war das immer ein Fail? Egal. Äh, auf jeden Fall. Ja. Ich beende die Folge. Eben, ich denke, gelb ist, was es in Kapitel 2 machen. Weiß ist mein bisheriger Stand vorhin. Also, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Martin. Alles Buch mit Zucker. Cheerio!